alles Lebendige braucht Pflege. Warum sollte es mit ihrer Liebe anders sein? Egal ob es sich um ihre Zimmerpflanze handelt oder ihren Körper, ohne regelmäßige Fürsorge ist kein Leben möglich. Wird ihr Hund einen noch so guten Grund akzeptieren, weshalb sie ihm heute nichts zu fressen gegeben haben? Wird der Karies seinen Kampf gegen ihren Zahnschmelz unterbrechen, nur weil sie heute schon so viel Sachen machen mussten und deshalb keine Lust haben, auch noch Zähne putzen zu müssen. Natürlich wissen sie, dass Lebewesen keine Ausreden akzeptieren. Sie wissen selbstverständlich auch, dass Zuwendung Zeit kostet. Es ist ihnen auch klar, dass sie manchmal notwendig ist, auch wenn man keine besondere Lust dazu hat. Ihre gegenseitige Zuneigung wird verhungern, wenn sie nur ihre Zeitbrösel bekommt. Lass uns reden, wenn ich wieder mehr Zeit habe, ist eine Diät, die ihre Liebe nicht überleben kann. Eine Minute am Tag und eine Stunde in der Woche ist alles, was es braucht, um ihre Liebe lebendig zu halten. Ich nenne es das einmal eins der Liebe. Diese Regel gilt natürlich nur, wenn Ihnen beiden noch Ihre Liebe wichtig ist. Wenn einer von Ihnen schon ausgestiegen ist, sich jemand anderen zugewendet hat oder meint, nur einer muss sich ändern, dann wird keine Pflege mehr fruchten. Ja, bitte. Aber wir verbringen weit mehr als die von Ihnen vorgeschlagene Zeit miteinander. Und, und, und trotzdem ist die Liebe in, in unserer Beziehung nun schon recht mager. Sie haben recht, die Zeit alleine tut es nicht, es kommt darauf an die Zeit konstruktiv zu verbringen. Destruktiv streiten ist kein Futter für die Liebe. Gerne sage ich Ihnen, wie Sie Beziehungszeit aufbauend nutzen können. Als erstes ist eine Abmachung notwendig. Versprechen Sie sich gegenseitig in der nächsten Woche, jeden Tag eine Minute für die Partnerschaft bereitzustellen. Zusätzlich vereinbaren Sie ein Rendezvous am Ende dieser Zeit. Für dieses Treffen sollten Sie sich eine ungestörte Stunde Zeit nehmen. Wenn Sie beide dafür offen sind, dann tauschen Sie eine E-Mail mit folgendem Text aus. Ich werde mich eine Minute am Tag und eine Stunde die Woche für den Erhalt unserer Liebe einsetzen. Setzen Sie mich beide auf CC. Ich schicke Ihnen umgehend einen Vorschlag, wie Sie die reservierte Zeit optimal nutzen könnten. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Ihre Liebe wird es Ihnen danken.